in unten pong Und so läuft das, wenn man nicht aufnimmt. Das läuft super. Wir haben den Bogen upgraden können. Und zwar keinen Ring, aber naja, das war ja irgendwie klar. Den bekommt man nämlich auf Expertenmodus weniger aufzusehen, so meist ist er beim Shop erhältlich. Wir müssen dann nochmal gucken, was die beiden Altare unten geben. Stein. War gar nicht gebrauchen. Dann gucken wir bei dem anderen mal. Oh, Schatzkiste, Genausch. Ein bisschen Gold. Wenn ja gucken, vielleicht kommen wir noch irgendwie einen Ring, aber ob er nicht. Dafür müssten wir jetzt noch Kisten finden. Ja cool, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Wo ist denn der Baum? Ja, das? Irgendwo. So, Kisten wollten wir gucken. Wo haben wir denn hier ein paar Kisten? Super. Kann man natürlich gegenlaufen, ohne durchzukommen. keine Kisten um mich blind. Ja, dann töten wir den jetzt halt auch egal. So, wir holen uns das Schild. Bereich das dann einmal neu, dann nehmen sowas von das hier. Jetzt Gold machen, machen auch Schaden richtig genial. den großen Pfeil mit und dann geht's weiter. Jetzt ist nur noch angesagt Münzen sammeln. Alles andere ist egal. Und wir haben es nach dem ersten boss bekommen, also ist richtig gut. Brauchen wir nur noch sammeln, Münzen sammeln guck mal an 99 diesmal kommen letztes mal haben wir ja Ohren. das war einer ne? Ah, ja, zwei. zwei okay äh. wir kamen ja an nur bis 97 münzen jetzt mal was uns 97 prozent mehr schaden gibt wir ja. diesmal so früh bekommen haben möglich 99 münzen noch bekommen nur gucken dass wir jetzt auch schön kisten finden ich habe es gehört aber nicht gesehen da hätten wir kiste so. da sind ein paar münzen Oh, das sind cool im Ring eingesammelt oder mal den nee, ne? was noch ein Ring nehmen wir kurz bei dem Boss ein und laufen dann hier noch mal hin, holen uns den zweiten. viele Heiltränke, aber wir brauchen Geld. So, 26 Prozent mehr Schaden, da geht dann aus. Da, da, da. weil du die Waffe aufgewertet hast ohne 100mal neu Würfeln zu müssen super einfach mit dem Charakter hier aber das neue Würfeln kostet ein halt immer das Leben Alter, wie viele Heiltränke, was gehen jetzt ab? Zum Glück schießen unsere Pfeile so weit, dass wir nur auf die Karte gucken müssen, wo die Münzen fallen. Wir schießen auch außerhalb des Bildschirms. da kommen wir können einsammeln so viele eiltränke wie rumliegen ah, und nicht wundern wir haben den das upgrade zum automatischen einsammeln der samen da müssen wir die nicht explizit einsammeln sondern ganz genüsslich hier rumlaufen. Brauchen gering Was geht jetzt, Alter? Hey Ringe, sonst kriegst du nicht ein. Wir brauchen Geld. Geld? Einzige, was wir bekommen sind halt Drei Ringe in einer Runde. Oh, Kiste. Baum. Aha, Schatztruhe. Dann nehmen wir doch die Abklingzeit war oder ähm, uh, unten ist eine Münze so jetzt gehen wir hoch zu dem anderen dritten Ring ja da kommt der blöde Boss Und den heben wir auch für die nächste Runde vor dem Finalboss. Da, da, da, Wir müssen nur aufpassen, dass der Dögel uns nicht rammt. Oh ne, hat er nicht geschafft. Gut. Geld einsammeln. Oh, das ist jetzt natürlich ärgerlich. Der gibt uns alles. Den Schrein können wir nicht richtig lesen. Oh, ja. Der Pilz hier ist richtig gut. Er gibt uns alles plus. Ah, ja, Nehmen wir halt mit. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Komischerweise wir haben wir nicht eine Waffe bekommen. Giftschaden erhöhen. Das Gebiet vergrößert sich mit der Zeit. Komm hier aus? So. Das haben wir noch nie genommen? Also diese komischen Giftbomben. So, wir müssen jetzt genau nicht rumstehen, sondern Münzen. Wir brauchen Münzen. Oh, Schatztor. Da ist eine Münze. Da ist eine Münze. Das Gute ist, man hört die. Es ist gar nicht so schlimm, wenn man sie nicht sieht. Ah, zwei Bäume jetzt mal aufpassen. Oh, okay. Wir machen irgendwie sehr viel Gift auf Boden. Echt cool. Zeit von dem komischen Vogel. Vincent. Wir brauchen Münzen. Ich frage mich, ob der Altar jede Runde geht. Also nach jedem Boss. Oder ob der nur einmal im Lauf funktioniert. Und wieder ein Ring. Was ist denn hier los, ey? Und gut hier so. Ja. Ja, jetzt schießt er mal auf die Heiler, wäre ja mal sehr freundlich. Ja, cool, die waren eh vergiftet, also und neuer So. Wir sind auf der Suche nach Kisten. Nach alten Holzkisten. Na ja, gut. Mit Münzen läuft jetzt nicht so, aber... Ja. Immerhin 43% mehr Schaden. So, weil wir Münzen haben. Was zum Henker. Da ja, hat der einfach weitergelebt. Was stimmt mit ihm nicht? Jetzt bewegen wir uns richtung eng gleich aber erstmal müssen wir uns noch mal die münzen schnappen die nämlich da liegt noch eine münze da auch er ja, macht doch mal den feuerkreis da weg danke da ist eine münze ähm, hier irgendwo? Ja. ja. Dann gehen wir jetzt hoch zu dem anderen Ring. Oh, okay. Wir nutzen den einen schon mal. Da ist der andere. 65% mehr Schaden, das ist schon mal gut. Ja, einfach noch ein bisschen rumlaufen. Ich habe eine Münze gehört. Nur so in dem Bereich hier. Ich weiß gar nicht, was ist denn? 66% mehr Schaden machen wir jetzt. Das ist schon mal schön. Insgesamt 106. Gott. Vielleicht sollte ich auf den Boss gucken, Alter. Wäre äh, mal eine Maßnahme. Ja, lauf doch nicht vor mir weg. Ja, ja. Komm, das Bild runter prügeln, weil die Alte heilt sich. War gar nicht gut. auch noch ab und so hat man auch gar nicht ewig viele fähigkeiten auf dem boden man kann still ruhig gucken stehen bleiben also meinen die fähigkeiten auf dem boden sieht man und dass wir nicht so viele fähigkeiten haben das meine ich so Eisapfel, wir haben das erste mal Gift verwendet, also, funktioniert ja doch, gut, dann sehen wir uns dann bei der nächsten Karte, die heißt, wir gucken noch mal schnell, wie heißt die Karte, die morgen kommt, Jotunheim, Wenn wir uns dann auch mal gemeinsam angucken, was es in Jotunheim so gibt. Ich bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.